Ritchie, ruhig, so. ich bin ich hier, bin hier Ich wollte dich glücklich machen. Du bringst mir mein Kind zurück!